Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt. Wir waren letztens hier in diesem Schacht. Ja, das steht da rechts, darum habe ich das einfach mal vorgelesen. Äh, ja, wir sind hier hingekommen und weil wir in diesen Brunnen hier... Re Ach, was, was labere ich denn hier? Weil wir in die Burg rein wollten und die Wachen uns das Tor versperrt hatten, dann mussten wir doch einfach mal durch den Brunnen hier hoch. Und was passiert jetzt? Ja, erstmal hier ganz... Nein, nein, Gerald, Gerald, langsam. Okay, wo sind wir jetzt? Ich Wow. In Wüsima. Das waren Bälle. Anni und ich haben einige mitgemacht, wie wir tanzten und uns drehten. Oh. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Ah, unser Verfechter der Unterdrückten. Sei gegrüßt. Der Ruf eilt mir voraus. Das stimmt. Als ich vom Gemetzel meiner Männer hörte, hoffte ich, dass sie dich fangen und hängen. Oder zumindest auspeitschen. Aber dann dachte ich mir, die Halsabschneider hat er alleine in die Tasche gesteckt. So ein zäher Kerl könnte nützlich sein. Erstmal Entschuldigung dafür, ich habe im Moment. Was heißt Startenhusten? Ich bekomme im Moment wieder Husten, das ist nicht schön. Äh, ich bin kein Auftragsschläger. Nützlich für was? Ich bin gerade irgendwie. Äh warum spricht er mich komplett normal an? Äh ja, ich habe keine Ahnung, was hier gerade los ist. Nützlich. Wie? Ich dachte, ich darf so hier nicht rein. hört sich das? Ich bin sicher, wir werden gut zusammenarbeiten. Hier entlang. Eins noch. Du machst diesmal besser keinen Ärger. Denk daran, ich habe noch nicht über dich entschieden. Das mache ich nach unserem Gespräch. Okay, was ist hier los? Fühl dich wie zu Hause. So, wo ist der verdammte Wodka? Ah, da ist er ja. Ein Schlückchen? Ähm, nein, danke. Nein, danke. Ich bin nicht zum Trinken hier. Wie du willst. Ich werde aber nicht auf dem Trocknen sitzen. Vor dem Krieg stand hier in der Nähe eine Brennerei. Die Beste in ganz Wehlen. Aber die Hurensöhne haben sie niedergebrannt. Nun zur Sache. Ich bin Philipp Strenger. Doch in den Dörfern hier nennt man mich den Blutigen Baron. Gerald von Riva. In den Dörfern nennen sie mich den Schlechter von Blaviken. Ich weiß, wer du bist. Das ist auch der einzige Grund für unser Gespräch. Gefällt es dir in Wehlen? Ähm, äh, ein toller Ort. Genau. Toller Ort. Überall Sümpfe, Moore und Schlamm. Genau, genau. Darauf, darauf wollte ich hinaus. Wenn hier jemand vom Weg abkommt, findet man ihn kaum wieder. Worauf willst du hinaus? Viele haben hier ihre Liebsten verloren. Manche ihre Frauen, andere ihre Töchter. Ähm. Was soll das heißen? Drohst du mir? Oh, du bist nicht so schlau, wie ich dachte. Nein, ich drohe dir nicht. Ich sag's frei heraus. Ich weiß, wen du suchst. Sie kam vor einiger Zeit hierher, erschöpft, verwundet und stank wie ein nasser Hund nach einer Jagd. Wie ich erfuhr, kam sie aus dem Sumpf. Okay. Jetzt bin ich gespannt. ein ziemlich lange, langer Ladebildschirm sie sagte, Oh, Stars aus dem Wald hätten sie vor dem oh, Dorf Hallo? angegriffen. Und das tut sicherlich nicht so ganz gut, aber ne, du hältst ja einiges aus, oder? Bestimmt. Wenn du Syrilla spielst, hast du keinen Zugriff auf das Inventar und, hast keine, und kannst keine Zeichen wirken. Als ob ich sie jetzt spielen darf. Okay, das war knapp. Okay, das ist cool. Ist das ist richtig cool. Jetzt habe ich natürlich nur noch ein Schwert, aber... Okay, ich nehme jetzt einfach mal alles mit. Ja. Okay, sie nimmt direkt immer alles mit, ohne dass sich da so ein kleines Fenster öffnet. Dann denke ich mal, dass ich da irgendwas noch brauchen werde. Weil sonst, sonst wäre das ja ganz anders, denke ich mal. Wow. Sie braucht Hilfe. Wow. Wie cool ist das denn? Siri, was hast du? Oh, was ist das denn? Das ist ja total cool. Äh, das ist, wenn ich äh, rechts, also... Leertaste drücke. Das ist total cool. Wow. Gefällt mir. wieder runterkommen. Hallo, hast du dich verirrt? Ein bisschen schon. Und du? Ähm, nein, ich ver verirre mich nie. Wir wollen hier ja keine Angst machen oder wie auch immer. Ich verirre mich nie. Wenn das stimmt, was machst du dann alleine so tief im Wald? Nach verirrten Mädchen suchen. Was ist dir denn passiert? Das? Ist gar nichts. Ähm, was machst du denn hier? Wo wohnst du? Was, was machst du denn hier? Klingt Wie bist besser. du denn hierher gekommen? Mit meinem Vater. Ich sollte dem süßen Pfad folgen und essen, was ich mag. Er wollte warten. Also habe ich das gemacht. Aber dann wollte ich einen Schmetterling fangen und kam vom Weg ab. Äh, weißt du noch, wie du nach Hause kommst? Warum dem süßen Pfad folgen? Warum wollte dein Vater, dass du dem süßen Pfad folgst? Weil wir nichts mehr zum Frühstück hatten. Verstehe ich nicht. Ich war böse. Hab den Milchkrug zerbrochen. Deine Eltern waren wohl wütend Mutter fand, ich sollte Haue kriegen Aber Vater sagte, es gibt sowieso zu viele Mäuler zu stopfen Mich zum süßen Pfad zu schicken, wäre die Lösung Du und dein Vater Wann seid ihr aufgebrochen? Heute früh Hat die Sonne euch das Gesicht oder den Rücken gewärmt? Den Rücken Dann müssen wir nach Osten Komm Oh Siri, du bist krass das ist toll und dass du das kannst eltern dass sie keine kinder im wald verlieren dürfen wir können nicht heim der wolfskönig und sein rudel äh, der wolfskönig wölfe haben keinen könig diese schon hast du ihn gesehen ja naja von hinter einem baum er war riesig mit großen augen und zähnen und er war schrecklich fürchterlich äh, keine Angst, ich beschütze dich. Ist ja eh die einzige Auswahl. Schau, was ich auf dem Rücken hab. Wölfe fürchten es. Könige auch. Komm, ich helf dir hoch. Okay, Folge Greta, Siris Geschichte der Wolfskönig. Ich nehme jetzt trotzdem mal hier alles mit, aber nebenbei folgen wir dann mal Greta. Okay. Okay, das sind sehr viele. Dann nehme ich erstmal diesen hier aus dem Leben, würde ich sagen. Ähm. Au. Könnt ihr mich kurz in Ruhe lassen? Okay Leute. Okay Danke. Oh das ist schon irgendwie ein bisschen stressig, weil Siris Schwert macht gar keinen Schaden. Das ist voll stumpf, voll schlecht ey. Siri warum hast du so ein Drecksschwert? Kannst du dir kein richtiges leisten? Aber auch jeden viel Spaß mit dir, wie sie sich so rumdashen kann hier. Das macht Spaß. Okay Greta, wir sind fertig. Du kannst weiterkommen. Ich sammle hier trotzdem alles auf. Du kannst jetzt rauskommen. Mann, hast du Mut? Das ja. so nicht mal mein Vater. Ja, ich du weiß. Wow. Von einem etwas mit enormen Klauen. Ja. Oh, Massakriert. Oh, okay. Ja, okay. Von einem etwas mit ich dachte, jetzt kommt Klauen. was anderes, aber dann so, wir sammeln hier trotzdem mal alles auf. Ich hoffe, das brauche ich irgendwann beziehungsweise man kann es ja auch noch verkaufen. Ich weiß ja nicht. So, Greta, ich bin fertig. Wir können weitergehen. Reden kann ich nicht mit dir, obwohl das da steht. Und da liegt ein Mann. Schau mal. Da ist etwas. Bleib hier. Geh nicht weiter. Aber. Nichts, aber. Bleib hier. Ich muss mir was ansehen. Oh Gott. Oh Gott. Ähm, der Bauch sah ziemlich ekelig aus. Da gucken wir da mal zuerst hin. Mal sehen. Oh, die Leber ist weg. Warum fühlst du in seinem Bauch? Würdest du mal nach deinen Schnürsenkeln sehen? Ähm, ähm, ähm, wir gehen jetzt einfach mal von unten nach oben. Hm, das Bein abgerissen? Nein, abgebissen. Oh, das ist furchtbar. Bleib da und sieh weg! Hm, was ist das? Kein Mark mehr. Interessant. Ne, wir fassen noch nicht zusammen, ich habe noch nicht alles geguckt. Wir müssen jetzt noch die Brust angucken. Oh, Brust zerschmettert? Lunge wohl von den Rippen durchbohrt. Etwas hat ihn gepackt und gegen den Baum geschmettert. Lippen geöffnet? Geschwollen. Zunge zerbissen. Große Schmerzen vor dem Tod. Hm. Blut unterlaufen, aber noch feucht. Noch nicht lange tot. Okay, fassen wir zusammen. Den Wolfskönig gibt es wohl wirklich. Aber er ist ein Werwolf. Was ist mit ihm passiert? Er... Hatte einen Unfall. Mhm, Klar, das war der Wolfskönig. Hm. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Ratsamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig? Wolfsbahn, Hunds <lacht> Petersilie und Wolfsleber wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Das kriegen wir doch hin mit den schlimm. Sachen, die wir gesammelt haben. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Oho, oh, okay. Äh samlo. <lacht> ah, tut mir tut mir echt leid. Hunds <lacht> Petersilie. Äh, soll man jetzt mal auf dem Weg dann, das war's nicht. Eine Karte, eine Karte haben wir tatsächlich. Okay, wo bin ich denn? Im Ernst? Hier könnte ich doch einfach rausrennen, oder nicht? Wow, okay. So Greta, kannst du mir ein bisschen Okay. Versteck dich, Okay, Leute. Okay Leute Warum kommt ihr immer in so Okay Dich hab ich Ja Oh Gott Hilfe Oh ist das anstrengend Mit so vielen Wölfen auf einmal Okay dich hab ich Komm schon Ja Genau Und als nächstes wollte ich diesen hier Ja diesen Dich habe ich auch Dann auf den hat doch hat doch einigermaßen gut funktioniert. Okay. Und ich frage mich mal noch, warum kann Siri so dashen? Das hat doch nichts mit kann zu tun, oder? Du kannst rauskommen. Oder? So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Ich fette meine Klinge ein. So, mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Okay, jetzt haben wir Klingenöl gegen Werwölfe anscheinend irgendwie sowas. Folge Greta, weil sie weiß, wo der Werwolf oder der Wolfskönig ähm, auf uns wartet. Genau. <lacht> äh, hier waren wir doch gerade, okay. Dann nehme ich einfach mal wieder alles mit. Kann bestimmt noch nützlich sein. Schicken Eltern ihre Kinder oft den Süßigkeiten hinterher? Der Bauch ist voller Blut. Von Klauen aufgerissen. Das Ach, das ist ein Hund? Wölfe. Das ist ein Hund! Ich dachte, das wäre ein Wolf. Das ist nicht schön. Okay, natürlich ist das bei Wölfen auch nicht schön, aber hier bei diesem Werwolf, der dem, dem nun wirklich. den brauchen wir nun wirklich nicht, oder? Okay. Durch die Höhle! Ey, nicht so schreien! Der Wolfskönig könnte uns sehen oder hören. Muss ein bisschen aufpassen. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Jetzt bin ich gespannt. Was? Der Wolfskönig! Glaubst du mir jetzt? Ja, versteck dich. Okay, Wolfskönig, ich bin ready für dich. Du auch? Ich hoffe doch. Mhm. Komm ran hier. Oh, du bist ja. Ey, ganz immens, ich balle einfach auf dich drauf. Dann, dann war's das auch schon. Ich würde sagen, das liegt an, dem, an Onkel Wesimis Rezept, ja. Du Quest hast abgeschlossen. Ding, hast du's aber gegeben? Der Wolfskönig. So habe ich noch nie gesehen. Gretka. Du kannst rauskommen. Na komm. Äh, Wir haben im Wald eine Leiche gefunden. Wir müssen zum Dorf. Wir haben im Wald eine Leiche gefunden. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine... Keine Details. Ähm, ja, wir müssen zum Dorf. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Brandwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch. Mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön, bring uns zu deinem Herrn. Ja. Ladebildschirm? Wer ist denn dann her? Ist bestimmt der Onkel an dem. Ja. Ja, ich denke mal. Jetzt kommt Gerald um die Ecke oder was? Oder ist es nicht im selben? Oder? Ja doch! Gerald müsste da doch gerade eigentlich auch sein. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter! Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt! Ich kenne doch mein Kind! Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend! Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen! Verschwinde! Sonst werde ich die Hunde loslassen! Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke. Ich... ist Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Okay. Und die Essensanimationen in Spielen gefällt mir ich überhaupt nicht. Ich befahl den Männern sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und das erzähle ich dir ein andermal. Ich weiß, was du willst, sag's mir, es ist wichtig, rede. Ähm rede. Nein, du erzählst es mir jetzt. Los. Diese Schärfe. Hüte deine Zunge, Hexer. Denk dran, du schuldest mir was. Hast ein paar meiner guten Männer zerlegt. Wir sollten uns doch einigen, oder nicht? Ich weiß, was du willst. Sag's mir, es ist wichtig. Ich will. Ich muss sie finden, verstehst du? Ich brauche jede noch so kleine Information. Verstehe, aber du musst wissen. Meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Ähm... Und warum sollte ich dir trauen? Kann ich dir denn trauen? Welche Sicherheiten habe ich? <lacht> Gar keine. Nur mein Wort. Abgemacht, komm. Gut, ich helfe dir. Dann müssen wir ich suche da durch. deine Familie, aber dann rückst du mit allem raus, was du weißt. Mein Wort darauf. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich Ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise. Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an Ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Okay, Baron. Ich warte einfach mal hier. Ich würde sagen, das reicht fürs Erste. Ähm, Charaktereintrag hinzugefügt. Der blutige Baron. Und Tamara Strenge. Anna, Anna Strenger. Anna Strenger. Und Siris Zimmer. Äh, ja, das gucken wir uns in der nächsten Folge an. Jetzt war's denn jetzt auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euch einen wunderschönen Tag noch. Und dann, ja, bis zum nächsten Mal mit Witcher 3. Ciao, ciao!